lebenslänglich Netflix schauen oder Videos schauen, ich glaube, das würde total stressen und da hätten wir alle keine Lust drauf und wer das sagt, wer es so formuliert, der hat, bin ich ganz sicher, es ganz anders gemeint und das Wort verwechselt mit dem sehr ähnlich klingenden Wort lebenslang. Wenn etwas lebenslang ist, dann kann das sehr, sehr positiv sein. Du kannst zum Beispiel einen Kurs kaufen und du hast lebenslang Zugriff auf die Videos. Das wäre positiv. Lebenslänglich wird jedoch in Verbindung gebracht, zum Beispiel mit Gefängnisstrafen. Ja? Also eine Person muss lebenslänglich im Gefängnis bleiben und da kommt kein so ein gutes Gefühl auf. Pass also auf, es gibt in der deutschen Sprache sehr, sehr ähnlich klingende Wörter und du kannst ähm, schnell in die Situation geraten, dass du sie verwechselst und dann die Bedeutung des Textes total veränderst und das willst du nicht. Worauf du sonst noch achten musst, damit deine Texte so beim Leser oder bei der Leserin ankommen, vor allem wenn sie dir sehr wichtig sind, das zeige ich dir in meinem Webinar. Den Link findest du oben. Klick drauf, melde dich an, sodass du auch bald schon schnell richtig tolle Texte schreiben kannst. Selbst wenn du sagst, Mensch, ich finde, ich mache das schon ganz gut, schaust dir gern an, vielleicht ist noch der ein oder andere Tipp für dich dabei. Es ist kostenlos und wenn du nicht live dabei sein kannst, dich aber angemeldet hast, dann schicke ich dir im Nachhinein eine Aufzeichnung zu. Wie klingt das? Ich freue mich, wenn du dabei bist. Also schnell oben klicken. Mach's gut. Tschüss.